Ich lade Sie ein, einfach mit uns gemeinsam heute und den Holly Hoppers gleich auch sich ein bisschen entführen zu lassen in das Jahr 1965. Wenn wir dann heimlich tanzen gingen und die Röcke hochgekrempelt haben, das waren richtig schön Rock hatten oder Hotpants heimlich angezogen haben, was die Eltern nicht wissen dürfen, dann war das für uns das Größte. Ja, das war halt unsere Jugendzeit. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, tap. Wir probieren das einfach mal mit Musik und Zeit. und eins, zwei, drei, vier, fünf, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 5. Zeit, Zeit, Zeck, Zeit, Sein, Zeit, wenn wir auf dem normalen Campingplatz mit unserem Gespannen ankommen, dann laufen die Leute zusammen. Wir kommen dann kaum dazu, um das Vordach aufzubauen. So fasziniert sind sie davon, aus dieser Zeit die Sachen zu sehen. Duett. Wen hast du mitgebracht noch? Meinen Mann. Wir sind zu zweit hier. Hat der Mann noch einen Namen? Ja, natürlich. Das ist der Bernd. Und irgendwo läuft er rum und guckt sich all die schönen Wagen an und wartet auf die nächste tolle Show von Heinz Erhard. Oh, ich freue mich, dass Sie sich hier teils nieder, teils herabgelassen haben. Es war ein schwerer Satz, nicht? Ja, da habe ich lang dran geübt, ne? Wiederholen Sie mal. Und dann sprach ich zu mir, Herr Erhard sprach ich, Herr Er, nee, Heinz, Heinz, ich sag ja du zu mir selber. Ja, Sie lachen, das habe ich mir irgendwann angeboten. Ich fand das. Sie ein albern, ich bin schließlich mit mir aufgewachsen. Sigrid Ausgräben, Ich sag mal Sigrid. Sigrid. Sommer anfangen. Mit frischem Füllen sich die Keller, sinkt der Öl- und Lichtverbrauch. Die Nächte werden wieder heller, der Tag nimmt zu. Sie gritt auf. Wie viele junge Damen hast du uns heute mitgebracht? Es sind äh, zwölf junge Damen, die uns einen Querschnitt der Mode von 1965 zeigen. Und äh, das fängt an mit Tagesmode, geht über ähm, Wäsche und Bikinis und dann machen wir eine kleine Pause und dann gibt es Abendmode. Dann gibt es Abendmode. Also meine Damen und Herren, die Schirme sind gespannt. Wir freuen uns jetzt, Carlottas äh, Modenschau zu sehen. Ein ganz schlichtes Tagesoutfit aus der Zeit, schon verhältnismäßig kurzer Rock. Ein ganz schlichter gehäkelter Pulli, bequeme Schuhe, so konnte man den Tag anfangen und überstehen. Als nächstes zeigt die Bianca uns ein schlichtes Hemdblusenkleid, auch das für den ganzen Tag gut zu tragen. Jetzt zeigt uns Miriam auch ein Mini-Kleid, das ist schon ganz rasant für die Zeit und sehr, sehr modern. Als nächstes kommt die Alex und zeigt uns ein ganz, ganz bequemes Tagesoutfit ein Kordkleid. So, jetzt kommen wir schon bei der Freizeitmode an. Das ist ein wunderschöner Kaftan. Auch dieses wieder ganz locker geschnitten, gar nicht figurbetont, sondern nur durch ein Gürtelchen etwas ähm, taliert. Dieser Stoff ist aus Marokko. Das sind wir schon bei Anina? Sie zeigt uns einen wunderschönen Schlafanzug. Ja, ja meine Damen und Herren, das war der erste Durchgang. Einfach alle hintereinander nochmal über den Laufsteg geht, die Alicia einmal rauf und ihr folgt einfach. Aber du warst sehr, sehr sicher und hast direkt auch dazu gegriffen und hast gesagt, das ist etwas, was damals Zeitgeist war. Vielleicht zeigst du mal, dass es nicht nur ohne ist. Ganz schlichter Schnitt von vorne und das Kleid wirkt von hinten. Auch das ist aus Kunstseide gearbeitet sehr schickes Nachthemd, sowas hat man angezogen, um den Mann zu verführen, das war nicht für den normalen Alltag. Auch hier wieder einen schönen tiefen Rückenausschnitt und die typisch topierte Frisur. So, jetzt zeigt die Bianca uns was ganz Ausgefallenes. Sie ist schon ihrer Zeit voraus mit einem wunderschönen Anzug. Carlotta, das ist dein Applaus und du läufst einmal auch eine Runde zu deinen Damen. Mit einem riesigen Applaus für alle. God bless you. Frau Ruschin, Sie sind hauptamtliche Mitarbeiterin des Freilichtmuseums in Kommern. Wie lange arbeiten Sie jetzt schon für das Museum? Fürs Museum insgesamt knapp 25 Jahre und davon 18, ja, 17, 18 Jahre für den Förderverein. Wie viele Mitglieder hat der Förderverein? Oh, knapp 1300. Wir haben jetzt über die Zeitwende wieder drei neue Mitglieder bekommen und knapp 1300 und es geht stetig aufwärts. Und da haben ja jetzt auch viele aktiv mitgearbeitet hier auf ja. der Zeitpläne. Was hat denn der Förderverein hier so unterstützt aktiv? Ähm, der Förderverein ist bei allen großen Veranstaltungen mit Bewirtung vertreten. Das läuft sehr gut und wir sind eine sehr, sehr gute Crew. Wir verstehen uns gut. Wir arbeiten alle sehr gerne für den Förderverein, für das Museum. Denn alles, was wir erwirtschaften vom Förderverein, fließt ja ins Museum wieder zurück. <lacht>